Ich grüße euch. Heute geht es im ersten Teil um den Start des großen rmf tests Im zweiten Teil werden ein paar RMF-Ladegeräte versucht an Mann zu bekommen. Mal gucken, ob das klappt. Und im dritten Teil äh, können wir vielleicht schon ein bisschen Zukunftsmusik erahnen, wie es eventuell nach dem RMF weitergeht. Da haben wir dann vielleicht schon einen würdigen Gegner für den REMF aber es muss erst noch entwickelt werden. Also bleibt dran, bis gleich. Hallo mal wieder. Jetzt ist es endlich soweit. Zehn Jahre haben wir drauf gewartet. Ungefähr 2012, 2013 ist der rmf Charger zu uns gekommen. Hat den der Lippi aus Krimitschau gefunden. Wir haben den zehn Jahre lang auf Herz und Nieren getestet. Aber was im Endeffekt die aller, allerbeste Konstellation von dem ist, meine Heißklebistole ist noch an. Moment, die es ausgemacht. Was die allerbeste Konstellation ist, da möchten wir nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass wir die gefunden haben. Die, da möchten wir euch die Chance lassen, auch damit zu machen. Und das heißt, bis zum 22.02. habt ihr die Möglichkeit, euren allerbesten RMF Charger dem Libby zu schicken und der testet ihn und nimmt ihn in den in Vergleich zu den ganzen anderen remf charger die da eingesandt wurden. Das Video, ein offizielles Einladungsvideo, das gibt es hier. Ihr könnt jetzt draufklicken oder ganz am Ende des Videos wird es auch nochmal verlinkt. Ja, ich weiß gerade, ob ich selbst auch mit starte. Höchstwahrscheinlich schon, aber dann glaube ich, nimmt Libby einen remf charger den ich ihm schon mal zusammengebastelt habe. Extra dafür werde ich keinen zusammenbasteln, sondern, ähm, nee, meine RMF Charger, die müssen jetzt erstmal wieder Kohle bringen. Das sind sie nun. Die Ladegeräte, die jetzt an den Mann gebracht werden sollen. Oder besser gesagt, die Ladegeräte, die übrig geblieben sind von den Ladegeräten, die ich eigentlich verkaufen wollte. Ursprünglich hatte ich dann nämlich vorgehabt, eine ähm, whitehead remf Charger Produktion zu machen, um ähm, dieses Q-Thema so ein bisschen zu würdigen. Aber irgendwie sind meine Whitehead-Ladegeräte irgendwie ganz unentgeltlich meistens irgendwie an den Mann gekommen und da hängen geblieben durch irgendwelche Zufälle und verrichten jetzt unentgeltlich ihren Dienst dort. Weil dieses ganze äh, Thema mit, mit, mit Q und was da dahinter hängt sowieso ziemlich naja ich sage mal so ähm, im nachhinein äh, hatte ich dann echt ein schlechtes gewissen dann mit diesem werbeaufhänger geld machen zu wollen ja, weil da geht es ja schon um themen da das geld echt überhaupt nichts mehr wert ja das ist das einzige was davon übrig geblieben ist von der ähm, Whitehead-RMF-Charger-Produktion, das waren fünf Ladegeräte ursprünglich, die alle ein bisschen anders aussahen, aber alle eine weiße Kappe hatten. Das kommt jetzt doch mit an den Mann, die anderen 3er, 4 wie gesagt, die sind woanders am Diensten, also am, am Rumladen. Wir haben jetzt zur Auswahl, ja, wo fangen wir denn am besten erstmal an? Wir fangen mal beim Allersimpelsten an, wir fangen mal bei dem hier an. Mir ist neulich zugetragen worden, dass die Leute es auch gern haben würden, wenn die Schaltung offen zu sehen ist, dass man so nachbauen kann. Das ist jetzt die erste Version davon mit einem 4,6 Ampere 18 Volt Netzteil. Nur mit einer Spannungsanzeige, dafür mit drei umschaltbaren Leistungsstufen, wo jeweils immer LED Vorwiderstand, ein hoher Vorwiderstand, niedriger Vorwiderstand zugeschaltet wird. Und... Das war es dann eigentlich schon gewesen. Hier hinten dran ist noch ein Solarpanel Anschluss. Da kann man dann extra noch ein Solarpanel anschließen. Und so schaut es im Betrieb aus. Na voll toll. Da ist man beim Anschließen davon, habe ich jetzt gleich mal Plus und Minus verwechselt. Und da ist mir die 10 Ampere Kfz Flachsicherung gekommen, die hier vorn drin eingebaut ist. Jetzt habe ich leider keine 10 Ampere Sicherungen mehr da. Das heißt, es wird ohne Kfz-Sicherung ausgeliefert und somit kann ich gleich als Bausatz anbieten. <lacht> vielleicht auch nicht ganz so verkehrt. Ja, da müsst ihr euch dann selber mal eine 10 Ampere oder 7,5 Ampere Kfz-Sicherung besorgen, was sicher kein Thema sein wird. Und die wird dann einfach hier vorne reingesteckt, wo jetzt noch die 15 Ampere Sicherung steckt. Und los geht's. So, das Ding, das geht erst los, wenn der Stecker reingesteckt wird. Da ist nämlich kein Extra-An- und-Ausschalter dran, es ist ganz simpel gemacht. So, ähm, dafür geht die Spannungsanzeige gleich an. Also kann man bis maximal 30 Volt, hält das Ding aus, aber ist ja sowieso noch für 12 Volt-Batterien gedacht. Und jetzt wird der Stecker mal reingesteckt. Mal gucken, was er sagt. Okay, so klingt und das ist der normale LED-Modus. Also der Modus, wo am wenigsten Ampere reinfließen. Wir gucken jetzt mal, wie viel es sind. 700 mA sind es. 600 mA. So, jetzt schalten wir mal eine Stufe höher. Da hat er schon 6 Ampere. Und bei der Stufe lasse ich es jetzt auch schon. Da brauche ich gar nicht noch eine Stufe höher schalten. Ähm, ja, Also 6 Ampere hier, ihr seht es auf der... Zange, 6 Ampere bringt es rein, klingt auch richtig schön und haut die Batterie richtig schön voll. So, die höchste Stufe können ihr dann erst einschalten, wenn die Batterie, die ist jetzt wirklich sehr leer, die Batterie, ne? die habe ich leergezogen, so 160 Ampere-Allowen-Batterie, aber um das mal richtig zu demonstrieren, was die RMF-Charger im Höchstfall liefern. So, also 6 Ampere hält er ohne weiteres stundenlang aus. Dafür ist der Lüfter ausgelegt, dafür sind die Dioden ausgelegt. Das macht er einwandfrei mit. Ihr müsst dann halt nur aufpassen, wenn die Ladeschlussspannung erreicht ist, weil ein Ladeabschaltmodul ist hier bei der Version nicht mit verbaut. So, wen nehmen wir als nächstes? Solange die Batterie noch halbwegs leer ist, nehmen wir als nächstes Mal diesen Kollege da. So könnt ihr es euch im Detail noch mal angucken. Hier könnt ihr dann eure eigenen Kabel anschließen. Sicherung muss reingemacht werden, und so schaut es aus. Das ist jetzt der Holz-RMF. Ne? Also den findet ihr dann unter dem Stichwort Holz-RMF. Ist hier unten im Infoteil ähm, auf YouTube alles auch noch mal verlinkt. So, das ist der nächste. Das war ursprünglich mal im äh, DIA-Projektor, glaube ich, war das gewesen. So, so ein tschechischer Dia-Projektor oder russisch, bin ich mir gar nicht so sicher. KP8, wenn das wirklich KP heißt. Der ist jetzt umgebaut worden als RMF, da war nämlich ein äh, 12 Volt 4 Ampere Netzteil drin gewesen. Ein Trafo, der von 220 Volt auf 12 Volt die Spannung eben transformiert. Und da wir hier 230 Volt Netz haben bringt der, wenn man jetzt ähm, 230 auf die 220 Volt äh, Seite draufhaut, ein bisschen mehr als 12 Volt auf der Sekundärseite raus. Und die Oberwellen reichen aus davon, dass man sogar eine Batterie vollladen kann. Allerdings muss ich sagen, ist der hier für so 20 Ampere Stunden Batterien ausgelegt. Also bei der 160 Ampere Stunden Batterie hier hinten, da müsste er 2-3 Wochen dranbleiben. Die würde auch voll werden, aber ab 12 8 volt haut es dann ungefähr nur noch so 700 milliampere ungefähr rein und das ist zum richtig Vollladen von großen batterien natürlich nicht so gut aber für kleine wie gesagt bis 20 amperestunden 30 amperestunden auch lass es 40 amperestunden sein kann er das wunderbar handeln und in den unteren spannungen von der batterie wiederum kann er die 4 Ampere schon liefern ich bin ja selber mal gespannt wie viel er jetzt liefert bei der leeren 160 Ampere-Stunden-Batterie und wenn man 75% oder 50% der Ladung in den Akku reinbekommt, halbwegs ähm, fix mit 3-4 Ampere, dann ist das ja auch schon mal was. So, und hier muss man keinen Knopf drücken, sondern hier muss man einen Stock ziehen und dann geht er an. Ach nein, Moment, erstmal einen Stecker reinstecken. Wieder dasselbe. So, aber hier ist jetzt ein Anschalter dran und zwar ist der hier hinten und das zeige ich euch dann ja gleich nochmal. Stecker ziehen und los geht's okay war schon ein bisschen euphorisch mit 34 ampere in den unteren voltzahlen er ist ganz moderat bei 1,6 ampere ungefähr 1,6 1,7 ampere ja wie gesagt bei 12 volt hat er dann ungefähr noch 1 ampere oder 1,3 ampere und bei 12,8 volt haut er dann noch ungefähr so 700 800 milliampere rein und je voller er dann wird, desto weniger Milliampere werden es. Und deshalb braucht er auch keine Ladeabschaltung. Also hier könnt ihr wirklich die Akkus zur Haltungsladung dran lassen, ewig sozusagen. Weil bei 14,8 oder 15 Volt hat er da ungefähr noch so 100 Milliampere rein. Von daher kann man hier die Ladeabschaltung getrost weglassen. Und ja, je nachdem, vielleicht braucht es jemand No. Ich habe ihn oft im Einsatz gehabt, jetzt aber jetzt ist mal Zeit, dass ich was Neues bastel und dass ihr ihn bekommt. Hier an dem ist zusätzlich noch ein Solaranschluss dran, da können ihr mit maximal 25 Volt und 4 Ampere drauf gehen. So schaut das Teil dann von hinten aus und hier ist die, der Stock, wo ich gesagt habe, der müsste dann einen Stock aus dem Arsch ziehen und dann geht's los. Und dann rennt er. So, der braucht auch keine aktive Kühlung, also ist ohne Lüfter, also der Lüfter ist nicht angeschlossen, den könnt ihr selber anschließen, wenn ihr hier diese, dieses Blechding aufmacht, ist hier oben dann der Trafo für den Lüfter, ist noch das Original, die Original-Lüfter-Einheit eingebaut und die könnt ihr dann einfach an die Lusterklemme anschließen, die ich da daneben gelegt habe und dann könnt ihr den auch in der Sahara bei 60 Grad Umgebungstemperatur noch laufen lassen, würde ich mal behaupten. Hm. Jo, aber ansonsten hier in, in unseren Gefilden, da hält er auch, wenn 4 Ampere gezogen werden sollten, alles wunderbar, nur mit diesem mit diesen Passivkühler hier hält das da aus. So, hier ist eine Festsicherung verbaut. Eine 7,5 äh, Ampere Festsicherung. Und wenn die mal kommen sollte, falls ihr hier vorne Plus und Minus aus Versehen rum anschließt, dann müsst ihr die halt auslöten und eine neue einlöten. Oder halt einfach zusammentüdeln und euch dann sicher sein, dass es richtig anschließt. Weil beim nächsten Verkehrtraum und Anschließen kommt dann nämlich die Schaltung, die hier drin eingebaut ist. Ja. Gut, Okay. Dann ist das der ähm, DIA-RE-EMF, weil es mal ein DIA-Projektor gewesen ist. Ja, könnt ihr dann auch hier so rumklappen und dann hier so durch die Kante tragen. Und dann, wenn ihr ihn irgendwo hinstellen wollt, das wieder runter machen. Dann kommen hier unten die Füße raus und dann steht er so ein bisschen schräg und ihr könnt vorne das Display besser ablesen. Gut, okay, das war der zweite Streich nehmen wir als nummer drei nehmen wir nehmen wir nehmen wir nehmen wir mal diesen kollegen hier das ist jetzt auch ein passiver hier ist auch kein lüfter eingebaut das hier oben ist einfach nur ein schutz damit ähm, keine kleinen dinge da auf dem trafo fallen hier an der seite kann zur not ein bisschen was reinfallen da fällt es nicht direkt in die wicklung vom trafo aber hier musst du unbedingt was drüber dass es eben nicht passiert und, jo. ansonsten ist er auch ohne Ladeabschaltung. Müsste also aufpassen, ob ähm, die Ladeschlussspannung erreicht wird von dem Teil. Und schafft, wie gesagt, so 5 Ampere maximal. Und ist für 12 Volt Batterien ausgelegt. Der hat zwei Stufen. Hier unten könnt ihr zwei Stufen einstellen, wenn er mit einem Schraubenzieher reingeht. Oder bei manchen reicht auch der Fingernagel noch. Ja, da könnt ihr einmal die LED-Stufe einstellen, die ich erstmal drin lasse. LED als Vorwiderstand, die leuchtet dann hier oben und wenn er rüber schaltet, dann habt ihr volle Pulle drin. Ja, dann könnt ihr auch mit äh, 2-3 Ampere dann bei 13,8 Volt eure Batterien noch bis 14,8 Volt so dass richtig Ampere fließen. Aber wie gesagt, dann halt schön aufpassen auf die Ladeschlussspannung, damit ihr die nicht zu sehr freizockt. So, mal gucken, wie der jetzt funktioniert, wie der hier ausschaut. Ah ja, die Kaltgerätekabel, die müsst ihr immer selber noch anmachen. Die werden von mir auch nicht mit dazu geliefert. Steht dann aber auch noch mit im, in der Beschreibung dazu. Okay, so, drin stecks, da hammer's, da hammer Einschalten. Okay, und da rennt ordentlich los, So also nichts an der Anzeige, weil hier habe ich die Anzeige so eingebaut, dass sie ewig hält. Je weniger die betätigt wird, desto länger dürfte die halten. Jetzt sind wir bei 11,7 Volt und 2,7, 2,8 Ampere. Mal gucken, was er maximal bringt, wenn ich hier rüber schalte. Okay. Ja, weil da sind wir doch an unseren 5 Ampere schon fast dran, 3,8 Ampere. Der müsste sich dann auch voller fressen, je länger ich da jetzt dran lasse. Und vom Ton her hört er schon. Ach, das war hier noch das Spezielle. Genau, der Ton ist jetzt viel niedriger, weil ich hier einen Schlitz in den Ferrit reingeflext habe. Mit der Mini-Flex. Es hat ein paar Minuten gedauert, weil das ist übelst hartes Material. Muss man aufpassen, dass es nicht springt, aber hier hat es funktioniert. Hier habe ich den Schlitz reingebracht, ohne dass der Ring gesprungen ist. Und da denke ich immer noch, die bringen die schönsten Pulse, weil die am niederfrequentesten sind. Ne? Ihr hört das jetzt vielleicht. Ja, das ist so ein richtig schönes... Brrrr. Okay. So, das war genau das Spezielle an dem hier, was den so besonders macht. Dieser... Ferrit mit dem Schlitz und auch hier ist es der Fall, dass ich den ohne Sicherung ausliefer, hier ist nämlich auch nur eine 15 Ampere Sicherung drin, weil ich keine 10 Ampere mehr da hatte, alles da gehabt bis auf Sicherungen habe ich vergessen zu bestellen. Naja, also wie gesagt, dann mache ich die hier raus und dann müsst ihr selber eine Sicherung einsetzen und dann übernehmt ihr nämlich die Verantwortung dafür, dass das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und ich bin schön raus aus dem Schneider, <lacht> wenn man das so sagen kann. Okay. Das war der CD-REMF, ne? weil da eine CD drauf ist. Jawohl. Ich sage jetzt mal, ist eigentlich eine DVD, aber das ist der CD-REMF. Das ne? So ein bisschen altmodisch. Dann nehmen wir uns jetzt mal den Whitehead vor, würde ich sagen. So, hier ist das Kabel schon mit dran, normaler Euro Stecker, lang genug. Und mal gucken wie der funktioniert. So, und wir fahren los. Hier ist eine Ladeabschaltung mit verbaut. Die Ladeabschaltung ist momentan auf 14,8 Volt eingestellt. es gibt jetzt ja zu jedem Ladegerät noch mal eine extra Beschreibung. Wenn muss ich jetzt alles erklären, wie die Ladeabschaltung hier einzustellen ist. Wir wollen mal gucken, wie er klingt. Das interessiert uns mal. So, dann fahren wir hier mal hoch. Da ist er schon an der maximalen Grenze wir fahren jetzt mit ungefähr, wo sind wir da? 1 Ampere. 1 Ampere ungefähr effektiv. Das ist jetzt praktisch die Stufe, wo man hier stufenlos die Spannung einstellen kann. Hier kann man praktisch von 0 Volt oder 1 Volt bis 13-14 Volt alle Akkus laden, die man möchte. Aber da man ja Autobatterien nicht nur mit einem Ampere maximal laden will. Habe ich da noch einen Schalter eingebaut, der mir jetzt die, den Step-up einfach überbrückt. Und jetzt gehen wir direkt mit dem Trafo rein und da sehen wir jetzt schon, jetzt sind wir bei 2 Ampere effektiv und, äh Quatsch, 2 Ampere arithmetisch und 3 Ampere effektiv. Mhm. Also hier nach dem Messgerät. Das frisst sich jetzt auch immer voller. Jetzt geht es schon ein bisschen los. Ich würde mal sagen, würde ich das jetzt so 5 oder 10 Minuten dran lassen, wird es bei 3 oder 4 Ampere ungefähr sein. Ist also auch ein 12 Volt 5 Ampere maximal, also dafür ist der Trafo ausgelegt, 12 Volt 5 Ampere RMF Charger. Und hier eben mit Ladeabschaltung, auch passiv gekühlt, dass keine Lüftergeräusche nerven. Oder dass die Gefahr besteht, dass der Lüfter ausfällt. Dafür ist er ausgelegt. Und falls ihr 6 Volt Batterien mit diesem... Ach, Quatsch, das brauche ich jetzt nicht erklären. Das mache ich dann im extra Erklärvideo von dem Ding hier. Ähm ja, da müsst ihr halt aufpassen, dass er nicht über 7,5 Ampere kommt. Weil dafür ist die Sicherung nicht ausgelegt. Ne? Ihr könnt dann, da ist ein Step, ähm, um Step Down ist drin. Der schafft 15 Ampere maximal. Ne? Wenn man damit mit, mit, mit 5 Ampere und 12 Volt reingeht, dann, dann könnt ihr schon 10 Ampere dann auf so eine 6-Volt-Batterie äh, draufhauen. Und mit 10 Ampere würde ich nicht fahren, ne? also maximal 5 oder 4 Ampere einstellen und da dann gut sein lassen. Hält ne? das auch durch von der Temperatur her. Ansonsten ist ein Temperaturschalter mit auf dem Trafo eingebaut. Gut, das war der Whitehead. So, dieses Teil hier: wo geht es überhaupt einzuschalten? Das hier vorne: dieses Teil hier ist ein DC Power Supply äh, 0 bis 30 Volt und 0 bis 3 Ampere, also ein einstellbares Spannungsnetzteil, wo man den Strom. Und die Spannung selber fein einstellen kann. Und am Output dessen ist eine rmf charger schaltung Und diesmal ist die rmf charger schaltung so gestaltet, dass man sie so wirklich eins zu eins nachbauen kann. Also da ist wirklich, ich kann ja mal hier drauf gucken, hier seht ihr es, ja, da ist alles genau so. Hier ist auch ein Schlitz, hier habe ich auch einen Schlitz in den Ferrit reinbekommen. Der macht auch schöne tiefe Frequenzen. Und ist alles so gemacht, dass man es eins zu eins nachbauen kann. Hier vorne ist die Sicherung drin. Und mal gucken, wie das so klingt. Aha. Ah ja. Wir sind schon bei 1,3 Ampere. Moment. Hier gehört nämlich noch ein Netzteil ran, was hier oben für die Spannungsversorgung ist. So, wir sind schon bei 1,4 Ampere. Aha. Für Kinder ziemlich niedlich, muss ich sagen, jetzt mal. Schauen wir mal ein bisschen der Ampere hoch. Spannung auf 15 Volt. 15 Volt und voller Ampere. Cool. Schön. Also hier steht 15 Volt, hier steht 2,78 Ampere. Dann hat er mir jetzt 3,1 ja. Ampere raus. Ja, cool. Auch nicht schlecht. Aber vom Verritt. Siehst du, da kann man nichts. Also, da geht jeder. jede ReMF geht anders. Ne? Da, also der macht wieder eine ziemlich hohe Frequenz jetzt. Hm. Naja, okay. Nichtsdestotrotz funktioniert er trotzdem und macht sei Ist das Featchen halt nicht ganz so nervig, weil das ist halt ziemlich leise. Ne? Und ja, hier kann man wunderbar fein selbst die Ampere und die Spannung einstellen, wie man es braucht. Hier bin ich mit dem Vorwiderstand auf, ich glaube, das müsste so ein 30 Ohm-Vorwiderstand sein, glaube ich, den ich hier eingebaut habe. Und da muss man auch nicht in der Inputspannung sehr viel höher gehen. Da reichen 15 Volt oder 16 Volt dann aus, die man hier einstellen muss damit die 2 bis 3 Volt Spannungsdifferenz hergestellt sind zum Akku, damit der RMF ordentlich schwingen kann. Ja, und auch hier ist jetzt keine Ladeabschaltung mit dabei. Ja, da könnt ihr ja dann hier, wenn ihr jetzt hier auf 15 Volt eingestellt, eingestellt lasst, dann wird da nicht mehr als 15 Volt geladen. Und dann brauchen wir den ganzen Schnickschnack mit der Ladeabschaltung hier auch nicht. Ja, das ist einer zum Nachbauen. Tja, da durch hier Mac Voice steht, ist das jetzt halt der McVoice Re-EMF, falls ihr den erwerben möchtet. Geht bis 30 Volt und 3 Ampere. Und hier an der Stelle sitzt der Vorwiderstand. Ja, wenn ihr hier in Reihe dazu noch einen Potentiometer einlötet, so von 500 Ohm oder einem Kiloohm, könnt ihr den dann auch noch im Vorwiderstand so fein einstellen, wie ihr das gern möchtet. Aber der ist ja sowieso Open Source sozusagen. Da könnt ihr, kommt er an alle Anschlüsse wunderbar ran und könnt probieren, wie ihr möchtet, um für euch das Beste rauszufinden oder den hier noch ein bisschen zu tunen, falls der euch nicht gut genug gehen sollte, oder falls euch da noch was anderes einfallen sollte. So, das ist der Mac RMF. Alles klar. Und jetzt, last but not least, an dem Ding hier. Da habe ich Nerven gelassen, das kann ich euch sagen. Das war ursprünglich, was war denn das eigentlich? Ein Bosch-Ladegerät Bosch für Bosch-Akkus von solchen Akkuschraubern. Und das war eine Herausforderung für mich, hier einen richtig schönen REMF reinzubasteln mit Ladeabschaltung. Ladeabschaltung ist hier. Und wie der funktioniert, da bin ich ja selber mal gespannt, wie der bei der leeren Batterie hier funktioniert. Ich habe bisher nur an vollen Batterien ausprobiert und da ging es schon ganz gut los. Mal gucken, was er hier Sachen tut. Der Gute. So. Ähm, hier ist die Sicherung hier verbaut, also ne, normale Feinsicherung drin. Und auch wenn die Kabel nicht so aussehen, da gehen wirklich 5 Ampere durch. Ob man es glaubt oder nicht. So. Auch hier der ist so eingestellt, dass er äh, das die Anzeige gleich losgeht, ohne dass das Netz eingeschalten ist. Und jetzt schalten wir das Netz mal hinzu. Was ist das? Nee. Was ist das? Ja, okay. Also Schalter auf 1. Ich habe das erste Mal selbst eingeschaltet, den Schalter. Den halte ich jetzt nicht, nicht dran. So, und dann also erstmal immer noch aus. Na, und dann kann man hier auf Einschalten, wenn man nach oben geht. Oh, hat er jetzt schon 2,9 Ampere einwandfrei? So, das ist volle Pulle oben an. Wenn man nach unten schaltet, hat man die halbe Pulle sozusagen. Und dann hat man hier auch noch mal ähm, also Hauptschalter, volle Pulle, halbe Pulle und dann der Zweitschalter. Das ist jetzt glaube ich halbe Pulle. Das ist ganz minimal und das ist volle Pulle. Also halbe Pulle, <lacht> ja gut, da mache ich dann auch noch mal ein extra Video drüber, ne. Ähm, für denjenigen, der das dann erwirbt. Jedenfalls hat wir hier tausende Einstellmöglichkeiten, wie man den Akku laden möchte. Und extra noch ein Potti dran. Was wir dann mal gucken, wie weit es geht jetzt. Ich bin mal selber gespannt. 3 Ampere. 3,5 Ampere. bis maximal 5 Ampere, habe ich draufgeschrieben, maximal 5 Ampere hält er auch aus, wenn man dann höher als 5 Ampere kommt, geht meistens die Selbstabschaltung vom Netzteil rein, und falls die mal nicht reingehen sollte, dann treten wir mal bitte zurück, dann schaltet mal bitte eine Stufe runter, und nehmt einfach bis 5 Ampere, auch wenn man 6 Ampere vielleicht schafft, oder 7 Ampere, muss nicht unbedingt sein, so gut ist die Lüftung dann hier drin doch nicht ausgelegt. Und für alles kann ich die Hand ins Feuer legen, außer für das Original-Netzteil, was hier eingebaut ist. Und das ist ein Helvet Packard, Packard wie das heißt, also ein HP-Netzteil, 18,5 Volt, 3,5 Ampere. Und das ist eigentlich jetzt schon an der Kotzgrenze, aber 4 Ampere am Output oder auch 5 Ampere am Output hält es auch noch aus. Ja. Wie gesagt, der Ladeabschaltung ist hier drüben eingebaut. Momentan auf 14,8 Volt eingestellt. Und 0 Volt ja, ab 0 Volt könnt ihr die Akkus ranmachen. Ab 0,4 Volt geht das Ding erst los. Und ja. Da saß ich Wochen drüber. bald Monate kannst du fast sagen. Schön leicht naja und lädt batterien no, das soll es ja alles klar seid ihr im bilde was ich so geschaffen habe wo ihr auch was davon jetzt haben könnt an dieser stelle möchte ich mich gleich noch mal ganz recht herzlich bei den ganzen unterstützern bedanken die mir da auf paypal Monatlich 5 oder 10 Euro rüberwachsen lassen. Ich vergesse euch nicht, ne? ich denke da jedes Mal dran, wenn ich wenn ich das sehe und denke da jedes Mal dran, dass ich viel zu wenig Danke sage. Okay, alles klar. In diesem Sinne, haut rein bei der RMF-Challenge, schickt eben Lippi eure RMFs, damit wir das Beste finden und es allen teilen können. Ne? Und dann gibt es mal eine schöne Bauanleitung und ich denke mal, dann sind wir erstmal durch mit der EMF-Geschichte. Was danach noch ansteht, das wird auch noch spannend. Das könnte man jetzt eigentlich mal mit am Ende noch mitmachen. Das würde jetzt ganz gut reinpassen. Ähm, mir wurde da ans Herz gelegt, ein Patent auszuprobieren, wo mittels ähm, Resonanz der Akku geladen wird. Ne, da gibt es irgendwie so eine MOSFET-Schaltung, so eine ganz simple, und die wird dann darauf eingestellt, auf, diese, äh, auf, die, auf die Frequenz des Akkus. Ja, jeder Akku hat ja eine andere Resonanzfrequenz. Und wenn in diese Resonanzfrequenz geladen wird, sollen nochmal krasse Dinge möglich sein. So wie ich das jetzt theoretisch gehört habe. Aber bevor ich mich da praktisch ranwage, will ich erstmal das eine praktisch beenden, bevor wir uns dann in neue Abenteuer stürzen. Aber... Das schon mal als kleinen Vorgeschmack, was da vielleicht noch kommen könnte. Die ganzen Dokumente dazu, die gibt es hier jetzt nochmal. Ja, Claudius hat mich gebeten, die Schaltung zur ähm, Akkurresonanzbestimmung ihm mal zu bauen, aber dadurch, die ein MOSFET mit drauf hat und ja ja wisst, dass ich mit MOSFET noch so meine Problemchen habe, ähm, habe ich das erstmal abgesagt, jedenfalls wäre er bereit. Den Aufwand für die entstandenen Kosten, die dabei entstehen, zu tragen. Also, wer da Bock hat, ihm dabei zu helfen, so eine Schaltung zu entwickeln. Also, es sieht eigentlich relativ einfach aus. Hier ist das Schaltbild. Und hier unten drunter mal die ersten Ergebnisse. Hier ist das Patent dazu. Da Müsste mal gucken, ob er es findet. Mal schauen, ob ich selber einen Link noch irgendwo finde. Ich habe das als PDF zugeschickt bekommen und kann es schlecht irgendwo online stellen, aber ich glaube, mit den Daten hier müsste es auch ausreichen, das Patent zu finden. Das ist von 2008, also noch gar nicht so alt. Und ja, vielleicht hat jemand Bock von euch, sich dahinter zu klemmen und dem Claudius dabei zu helfen. Ähm, kontaktiert mich erstmal. Ne, meine E-Mail-Adresse findet ihr im Infoteil vom YouTube-Kanal, Ansonsten kann ich vielleicht Claudius dann später mal seine E-Mail hier online setzen, dass er euch direkt bei ihm melden könnt. Ja, ich bin da nicht ganz so gut im sofortigen, direkten Verteilen, weil mir kann es auch schon mal eine Woche oder zwei Wochen dauern, ich, wenn ich meine Mails kontrolliere, je nachdem, was da so ansteht. Also, in diesem Sinne, macht's gut dabei.